Hey Leute, willkommen zurück zu Call of Duty Black Ops 3. Äh, ich habe das kurz angeguckt wegen der Taktik, Soll, bevor wir weitermachen. Äh, Vollsprecht um Taktik zeigt mir einfach äh, alles an. Und hier kann ich dann einstellen, welche bestimmte Warnungen nicht haben will. Ausgeglichen sagt mir alles, außer die Distanz zum Ziel, die ich eigentlich nicht brauche. Aber ist egal, wir machen einfach komplett. Who cares? Ich meine, ja. Ich vergesse, ich habe voll vergessen, dass wir den Modus haben, ehrlich gesagt. Nie mehr auf! Okay. Okay. Achso, das sind die Explosionsradius von denen. Kann ich hier drin Trophäen angucken? Das es einfacher machen. Nein, das ich nicht, was es ist. Na gut. Okay. So. Es ist eine Mission, den Geist zu töten. rein <lacht> lustig ich kann so wie zu so viel reingehen Nope. wo kommst du jetzt arschloch ach so die verfolgen uns über die Seilrutsche die arschlöcher gibt's ja nicht Collectible hier? Nein, das ist eine Explosionskiste. EMP, gut. Oh, das, ich habe den angeschossen und sein Bein fliegt davon. Das macht Sinn. Ich mach das mal. Okay, ich bin ja recht frei, wie ich fahre. Ich kann hin und her. Kurz mal nachladen. Okay, das ist schon cool. Ich kann hier hin und zurück, wie ich will. Der obligatorische Action-Short natürlich. Ja, es tut mir leid, ich nehme das Spiel jetzt nicht ganz so ernst. Irgendwie Black Ops 3 hat mich noch nicht wirklich überzeugt. Ich habe eine Chance gegeben, ich probiere es. Ich bin nicht gesprungen, oder? Doch, ich habe X gedrückt, aber ich dachte, da springt halt weiter. So, und irgendwie muss ich jetzt 8 Feinde töten unter Wasser für eine spezielle Medaille wieder. Das ist alles hier Auszeichnungen. Äh, wo war das? 4 Feinde unter Wasser. Dann schalten sie einen feindlichen Geist aus. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Aber ich guck mal, ob ich vier Feinde finde, solange ich unter Wasser bin. Sauerstoff habe ich noch. Ah, da sind sie ja. Ja, nee, ich sehe die ja nicht mal. Komm, wir gehen raus. Fuck it. Als ob irgendwer die Erfolge braucht. Oh ne. Ja, bitte. Sumpfboot, okay. <lacht> ja, es sieht schon... Also, grafisch kann man sagen, was man will. Grafisch sieht Black Ops 3 richtig geil aus. Also, ja, wir sind 2,15, glaube ich, wenn ich es richtig habe gerade. Und ich sage auch nichts gegen, Black Ops 3 gefällt mir grafisch unglaublich gut. Storymäßig absolut nicht, wirklich. Vielleicht kann ich hier einen Geist töten jetzt. Die Story ist irgendwie recht platt unterdessen. Für mich persönlich ist es kein Black Ops. Habe ich jetzt... Sorry. Ah, oh nein. Okay. Okay, das mit dem Pflanzen ist recht billig gemacht, hätte ich gesagt. Ähm... Ja, geht kaputt. Ja, das macht auch Sinn. Oh, richtig sassy, die Dame. Ich meine, das Ding kann ja auch an Land fahren, also von daher... Voll heftig. Yo! Halt drauf, ich will schießen. Ich kann nicht schießen. Irgendwie die Story ist einfach so platt und... Naja, irgendwie... Hm. Ging. Mir nie besser. Hey, glaubst du, Kane hat recht? Glaubst du, Taylor hat unsere Leute getötet? Englix, was hast du gesehen? Einen Scheißdreck habe ich gesehen. Scheiße. Ja, ne, eben. Also die Story war halt einfach irgendwie nicht so wirklich interessant bis jetzt. Es ist halt, ja, irgendwelche Kriege und... Dass es futuristisch ist, ist okay. Ich finde es lustig, mit den Drohnen zu spielen. Das erinnert mich ja halt mega an Bioshock, aber ist okay. Habe ich nichts gegen grundsätzlich. Dass wir einfach am Anfang mal zwei Stunden in dieser Simulation, ho Simulation hocken als Tutorial oder was auch immer als Einführung und ein Viertel der Story schon deswegen drauf geht, ist meh. gar nicht so meins. <lacht> ich finde es lustig, dass wir in die Schweiz kommen. Oder kamen. Das fand ich ganz unterhaltsam. Dieses... Das super tolle Level-System, das keiner braucht, ist absolut nutzvoll, also absolut nützlich. Das hart finde ich geil hier, das muss ich zugeben. Auch mein Kleiderschrank, ich kann mich umziehen, wenn ich will, das bringt einfach nicht viel. Okay, der ist geil, sorry. Ja, da behalte ich den Prototype und wir bleiben endlich, nicht. Aber die Maske finde ich cool. Die gefällt mir. Mal schauen, ob wir die In-game dann auch haben. Äh. Der zu extrahieren. Waffenstufe Max schon. Ja, ich glaube nicht, dass ich jetzt alles durchleveln will hier. Sache mit Gojulan. Da hatte ich keine Wahl. Wir mussten die undichten Stellen schließen. Ich weiß. Ich weiß auch, dass die. In Mal schauen, was Sie das ist. Sehen werden, dass wir den und die haben. Ach so. So, ja, ich höre der Story zu. Was keine Sorge. Zeichnungen zeigen, wir müssen zu Taylors letztem Einsatzort, dem Epizentrum der ursprünglichen Katastrophe. Zum alten Coalescence-Gebäude. Okay, ich kann die upgraden und die brennen jetzt auch. Das ist voll geil. die Kampf Ich nehme die noch sicherheitshalber wieder, wenn ich Roboter habe. Ich lasse den Rest. Ich bleibe eh meistens auf den Drohnen. Die sind cool und vom brennen sie jetzt auch. Ja, also eben. Die Story ist ganz okay. Sie ist nicht wirklich interessant. Also es ist okay. Sie hat ihre guten Sachen, sagen wir es so. Ich habe keine Fundstücke wirklich gesammelt, also keine Sammelstücke gefunden, so. Ich meine, das haben wir jetzt alles in der virtuellen Welt gemacht noch, das nicht mehr. Da gab es dann wirklich mal drauf an. Und hier geben sie sich als Waffenhändler auf und infiltrieren sie das Hauptquartier. Dafür ist ein Typ gestorben, das war ganz cool. Was das jetzt alles zusammenhängend macht, habe ich bis jetzt noch nicht ganz mitbekommen, ehrlich gesagt. Vielleicht habe ich es auch zu wenig mitbekommen von der Story, aber meiner Meinung nach... ...passe ich eigentlich auf? Ich probiere die Charaktere zuzuordnen, wenn möglich, aber irgendwie... Das ist ein Fake. Das glaube ich nicht. Das Material ist falsch, nicht real. Ich wünschte, es wäre so, aber das geht noch weiter als die Morde bei der Geheimstation. Kane, sag ihm, was du weißt. Die Informationslechts breiten sich aus gefährden WA-Operationen weltweit. Sie kennen unsere Schwachstellen und mobilisieren Truppen in instabilen Gebieten. Keine Frage. Taylor ist fertig. Wir folgen also den Spuren seiner letzten Operation. Dem Alarm unterhalb der Koalitionsanlage. Vielleicht finden wir da unten Hinweise auf ihre Motive. Vergessen wir die Immortals nicht. Wir haben einem das Hirn gelehrt und einen verstümmelt. Die werden sich rächen. Ja okay, dass äh, einer von uns umgebracht wurde und wir jetzt eigentlich sein die Jagen, die Immortals, das habe ich gecheckt. Dass wir jetzt aber einen von denen umgebracht haben und die andere bestimmt haben, war voll heftig. Vor allem ging es verdammt schnell. Einen für einen Boss oder so. Es hat seinen Ursprung fast eine Meile unter der alten Koalesanlage. Ich habe mir alle verfügbaren Infos und Baupläne gezogen. Was dort ist, steht auf keiner Karte. Das sieht gerade recht cool aus, muss ich zugeben. Ein Großteil des Gebäudes wurde im Desaster zerstört. Der bestmögliche Zugang ist durch den mittleren Silo. Danke, Kane. Große Hilfe. Also folgen wir Taylors Fußstab. Oh yeah. Vielleicht finden wir da unten etwas, das uns Antworten gibt. Überwachungsdrohne bestätigt mehrere Signaturen. Oben. 54i. Sie sind sehr wahrscheinlich schon drin. Ach was. Gerade ist Verstärkung eingetroffen. Wird wohl kaum leise vonstatten gehen. Es gibt mehrere Zugangswege. Aufteilen. Oh yeah, wir haben die Maske an. Das finde ich cool, dass wir uns da wirklich selber designen können. Ja, vielleicht nehme ich noch eine andere Waffe mal. Ich weiß nicht. Vielleicht gibt's, wahrscheinlich gibt es einen Erfolg, wenn ich Waffen gelevelt habe, wieder. Ich muss mal gucken, aber naja. Ich hätte vielleicht einen Schalldämpfer drauf machen können, das wäre noch schlau gewesen. Er hat gesagt, war er wartet auf meinen Schuss. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir die angreifen müssen. Ich habe es zuerst überlegt, ob wir das vielleicht schaffen, ohne zu schießen, dass wir einfach durchschleichen. Aber dafür ist es eh schon zu spät jetzt. Das wäre vielleicht eine Idee gewesen, das vorhin auszuprobieren. Da ist einer, da ist einer, da ist einer. Eine. Sogar. Das sieht nach Collectible aus hier. Nein, eine munikiste Fuck. Fuck, ich kann die Raketenwerfen nicht mitnehmen. Ja, ich bin voll reingerannt, ich weiß. Selber schuld. Entdeckung. ASP ist aktiv. Wiederhole. ASP ist noch aktiv. Das Ding sollte Schott sein. Wie kann sie noch funktionieren? ASPs haben ein Verteidigungssystem, das eingehende Angriffe abwehrt. Schalte es mit zielgerichtetem Beschuss kurzzeitig aus und trifft die ASP dann mit dem Raketenwerfer. Trifft das Verteidigungssystem der ASP unter den Kern. Komm, komm, komm, komm. Ich würde den gern nehmen, aber der wird inaktiv, sobald ich zu nah dran gehe. Ich kann den nicht nehmen, verdammt. Ich kann keinen Raketenwerfer mitnehmen jetzt. Ach, der Bu oh, das ist so Bullshit. Der ist auf der linken Taste und das steht nirgends. Also ich muss... Pfeiltasten nach links drücken. Aha. Deswegen konnte ich den nicht mitnehmen. Aber das könnte man auch anschreiben vielleicht. Links, Raketenwerfer. Ja, ja, ja, ja. Sauberer Treffer. Cool, okay. Gut, weg. Voll die Trick, hä? Ich bin jetzt einmal um den Lastwagen rumgerannt. Du wirst nie erraten, wo ich bin jetzt. ASP-Verteidigung deaktiviert. Feuer frei. Kern destabilisiert. ASP ist Cool. Da nice. ist. Ah, da müssen wir hin. Ups. Ich werde jetzt weiter rumgerannt. <lacht> cool sense. Verbinde dich mit der Konsole. Ein Ach, schneller Hack sollte reichen. Ja, ein schneller Hack, ich bin ja so gut. Oh ja. Heute gibt es nur Überraschungen. Okay, Wasserphysik ist echt cool. Sei nicht nervös. das ist nur ein Reflex einer toten Programmierung. Das respektiere ich Wasserphysik, das ist echt. Spiegel und Wasser sind immer so die zwei Sachen, die voll vergessen gehen. Im Bioshock hat man das, man kann durch Wasser laufen, man hat weder eine Spiegelung im Wasser, was ja je nach Wasser noch möglich ist. Aber man hat auch nicht wirklich eine Reaktion, wenn man durchläuft. Das ist halt schade, aber das ist halt zu alt dafür. Vor dem auf die irgendwie. Das nach Taylor aus dem also Infinite dann. Einzelschüsse in den Kopf. Boah. Und jetzt kann ich da runter? Ja, aber ganz ehrlich. Du musst wissen, was für eine dumme Frage das ist. Natürlich war das Taylor. Die CIA hat sie hergebracht, weil diese verdammten Trottel hier rumgeschnüffelt haben. Hey. Das schlägt mir hier. Ich habe bloß miese Laune. Ich orte eine EMF-Quelle in der Nähe, wie ein kleines elektronisches Gerät, könnte bei einer der Leichen sein. Haps, lade Daten hoch. Irgendwas Nützliches? Die Plünderer hatten nicht bloß Glück. Sie haben einen Tipp von der CDP bekommen. Aktiviere Aufklärungsdrohne. Nachricht erhalten und verstanden, Hendricks. Synchronisiere die Kartenkoordinaten der Drohne mit deinem HUD. Ich will nur gucken, ob es geht. Nein, es geht nicht. Hey. Du weißt doch, man starrt besser nicht zu lange in einem Abgrund. Los. Ich würde gerne probieren, was passiert, wenn ich hier runterspringe, aber es wird nichts. Bleib an der Kante, da geht es tief runter. So. Ich vor. Ja, ja, du gehst vor, finde ich super. Vielleicht war er nicht der, für den wir ihn gehalten haben. Trotzdem, das erklärt nicht Hall, Maretti und Diaz. Warum sollten Sie da mitmachen? Wir gehen der Sache auf den Grund, egal was dabei rauskommt. Sind wir jetzt schon unter Wasser oder noch nicht? Aber ich glaube, das geht tief genug, dass wir unter Wasser kommen. Vor uns. Was denkst du, sollten wir tun? Ich denke, wir sollten uns vorstellen. Ich weiß, sind nur 54, die können wir doch rumbringen. Ich weiß es nicht, nur 54 sind. Schön wär's. Hinter mir ist noch einer, whoops. ja kein Verzug wirklich. Das ist voll praktisch. Ich glaube, ich habe die Google auch upgraded. Und das Level war wirklich nur, um Sachen freizuschalten, glaube ich. Und das hat nichts mit äh, irgendwelchen verbesseren Werten zu tun. Komm, komm, lauf. Ach so, das gehört natürlich <lacht> auch. Was denkst du, sollten wir tun? Ich denke, wir sollten uns vorstellen. Cool. Ich vergesse es immer, dass wir alles machen können hier. Das war dumm. Das war dumm. Habe ich nicht irgendeine Chaosfähigkeit? Nein, nein, nein, das ist definitiv die falsche Waffe. Nein. Die verdammten 54 sind vor uns. Was denkst du, sollten wir tun? Ich denke, wir sollten uns vorstellen. Wo kann ich die wechseln? Gib mir mal die Steuerung bitte. Äh... Zieht Da! hier oben wäre noch ein guter Ort gewesen für ein Collectible, aber natürlich nicht. Zuerst. Ich reagiere dann. So, das war jetzt ganz lustig, hat geklappt kurzzeitig. Bis man auf die schießt, dann können sie wieder, fuck, äh, dann ist das gar nicht mehr so gut. Ach, der läuft mir nach der Wichse. Ah, ich hab dich schon gesehen da drüben. Oh, ich kassiere gerade hart wieder. Ach ja, die brennen ja jetzt. Ich auch, ich brenne auch. Als wäre das irgendein Actionfilm jetzt mit der Musik. Das passt einfach gar nicht irgendwie. So. Aha. Das ist die Drohne wahrscheinlich. Willst du uns in einen verdammten Kaninchenbau schicken, Kane? Ich will dasselbe wie du, Hendrix. Diese Situation beenden, bevor es noch schlimmer wird. Kriege ich keinen Fallschaden? Ja, ich merke es. Wer baut denn auch so? Meine Güte. Aber wir sind 100 pro unter Wasser schon. Von der Höhe her. Verhalten die Roboter sich so? Könnte eine Art Stromschwankung sein. Die Stromschwankung ist nicht normal. Nein. Die verhalten sich wie irgendwelche Viecher aus Dead Space. Das finde ich eklig. Die Tür ist offen. Drunter durch und geh. Scheiße. Kane, könnte jemand über die Systeme des Gebäudes die Roboter kontrollieren? Es ist unwahrscheinlich, dass nach dem Desaster noch Systeme funktionieren. Aber wir wissen nicht, was da unten ist. Okay, wir sind unten. Laut sind sie hier durch. Will jemand einen Hunderter wetten, dass wir da unten nichts Gefährliches finden? Alter, wie lange leben die Nein. schon hier? Liegen die, leben nicht mehr. Ja, Scheiße, ne? Komm schon. Ich ah! Er hat noch ein Kreu äh, rotes Kreuz drauf. Da lebt er noch. 100 Pro. Hol sie euch. Ich renne im Kreis. Sucke. Oh. <lacht> äh, ja, scheiße. Kurz mal nachladen. Da drüben sind die zwei, die auf mich schießen gerade noch. Ich hole die gerade das nächste Mal. Kurz nachladen, sonst passiert wieder dasselbe. Alter, ah, das sind das viele! Habe ich nicht extra dafür noch? Adaptives Kernfeuer, genau. Okay. das ergibt keinen Sinn. Wer kontrolliert diese Roboter? Ich weiß nicht. Trianguliere die Quelle. Bisher noch kein Glück. Da geht es jetzt runter? Okay, schicke Aufklärungsdrohne vor. Nö, nö, ich geh... Direkt. Mal sehen, wie tief der Kaninchenbau reicht. Wenig Licht voraus. Auf verbesserte Sicht umschalten. Bestätigt. Schnell. Die Aufklärungsdrohne wartet nicht. Ach, die geht schon weiter runter. Ich habe nicht gesehen, dass da eine Plattform ist, okay? Okay, die Übertragung ist abgerissen. Probleme? Nein! Die Baupläne enden am <lacht> Irgendwas muss sie ausgeschaltet haben. Weiter. Oh. Ich dachte schon, ich bin jetzt tot hier unten, dass ich nicht mehr rauskomme. Aber was ist das hier? Also, eine Riesenbasis Basis halt ja offensichtlich, tada. die Aufklärungsdrohne gefunden. Ihre Übereiche. Nun, wir hatten unseren Spaß. Warte, ich will mir das Symbol genauer ansehen. Erkennst ja. du es? Sieht nach einem geheimen CIA-Projekt aus. Wenn dieser Scheiß zum Zeitpunkt des Desasters hier war, hätten sie kein Säuberungsteam reinschicken können. Vor, Taylor. Ja, ich glaube hier will jemand was verbergen. Blutspuren führen hier lang. Corvus ist Rabe, das habe ich gelernt auf Englisch. Habe ich halt wirklich gelernt, Corvus ist wie Raven. Also wie bei uns halt Rabe oder El Elster. Ich will nicht, dass die aufstehen. Ja genau deswegen... Genau, den konnte ich nämlich nicht explodieren lassen. Ich wusste, die stehen auf die Wichser. Ich habe eine Granate geworfen. Meine Kybernetik ist voll scheiße, irgendwie kann das sein. Ja, okay. Ich wollte auf die Drohne wechseln kurz, weil die Drohnen gehen ja auf Roboter los. Also meine Nanobots. Und Glühwürmchen, und um sie zu verbrennen. Ja, eben den kann ich nicht töten, da. Seht ihr? Ich hab's gesagt Sehr vorsichtig gerade. Ah, fuck. Mit solchen Gegnern wird das Ding einfach direkt zu einem Horror -Spiel. Ich weiß nicht, was da unten ist. Was ist mit diesen Robotern los, Ken? So ein Verhalten habe ich von Robotern noch nie gesehen. Irgendwie sind sie von ihren eingebauten Parametern abgewichen. Okay, laut dem GPS sollte die Quelle des Signals dadurch zu finden sein. Ich brauche das Menü. Hacke die Konsole. Ja, chill. Ach du Scheiße. Haben die Bewusstsein von Menschen abgezogen? Kann das sein? Das wird voll passen mit diesen Maschinen. Sorry. Hendrix, überprüf die Konsolen. Vielleicht kann ich etwas von den lokalen Platten ziehen. Okay, Kane. Du bist dran. Das sollte nicht hier sein. Zum Zeitpunkt des Unfalls gab es keine DNI-Versuche an Menschen. Nicht offiziell. Das waren bestimmt keine Freiwilligen. Sie sind alle mit einem Zentralserver verbunden. Jason, War er nicht unser Ziel? Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn, wenn... wenn er tot ist. Wieso finden wir einen Haufen toter CIA-Leute mit seiner Handschrift? Eine Minute, Kane. Die CIA bringt uns rein, teilt uns einen Kontakt zu... und wir stolpern über eine CIA-Operation? Hm. Macht das etwas Sinn? Hendrix, was meinst du damit? Weiß ich noch nicht. Halte nur Augen und Ohren auf. Besonders bei Kane. Okay. Alles okay, Hendrix? Ja, Kane, alles okay. Gut. Ich sehe Netzwerkaktivität aus einem Serverraum ein paar Etagen tiefer. Hey, das kann kein Zufall sein. Gehen wir. Okay, irgendwie kommt mir das auch komisch vor, aber ich verstehe gerade, was er meint. Alter, wie das aussieht. Bestätigt. Ja, ich brauche noch ein gutes Thumbnail. Ne? Also, ich beende die Folge. Wir sehen nächste Folge weiter, was jetzt genau eigentlich abgeht im Serverraum unten. Bis dahin wünsche ich euch eine ganz schöne Zeit. Hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Mein Name ist Adrian, alles Pop mit Zucker. Cheerio!